ini udah jadi programnya kalau ada turis lagi kalau mau ada yang mau full day gitu kan bagus sudah ini aja masuk-masuk ke kegiatan ekonomi masyarakat gitu nachts ein bisschen, dass es Ja Ja, wollen wir nach hier. Ups, ja. Na, guck mal, zum Kurenstahl nochmal. Ja, guck mal, so viele Kühe da. Ja. Ja, Kuh, Kuh, Kuhstall. So viele Kühe hier, ja. ja das ist ja örtlicher Rasse ja? da gibt dann auch schon ja das heißt da gibt es auch schon äh, ausländische Rasse die sind schon viel größer ja also manchmal nennt sich dann auch schon äh, Merci Merci Mercedes-Benz ja sowas ne? ja. so das nennt sich dann die Rasse ja Guck mal, da ist so viel. Da hinten sind auch schon welche. Ja, wieder. Wie bei uns. Das Rüst, Hier ist Es ist aber schlecht. ist groß, ja? Ja. Aber Jülo, du an! Tourism Lat Gitter an und Samphi. Was? Das sind Wasserbüffel, oder nicht? Nein, Kühe, das sind alle Kühe. Ja, auch schon. Ah, da sind Wasserbüffel doch da hinten, ne? Ja. Guck mal. Das ist doch einer, oder? Nein, nein, da Wasserbüffel. Wasserbüffel. 800, nein, in Deutschland 700 Euro. Aber da bist du äh, sieben Personen. Ah ja, ja zum Opfern, ja? Genau, ist genau das Gleiche wie bei uns. David, du, Adi. Guck ja. ja. ja. ja. ja mal, das, ja das sind ja die Wasserbüffel, nur zwei Stück, ja? Zwei Stück. Ja, das ist Wasserbuffel. Die Zwei nur, ja? Wasserbüffel. Und die sind zum Ziehen, ne, von den ja, Werkzeugen? Ja. Ne? ja, zum Pflugen, irgendwie. Ich habe auch kein Milch, oder? Äh, weiß ich nicht, aber das ist ja mehr zum Schlachten auch, ja. Was zum Büffel? Die anderen sind ja Kühe, Ja. ja. Ja. Ja. Ja. Ja. viele. So ein, Geschäft. so ein Geschäft ist es da für die Einheimischen. Das heißt, die haben auch schon verschiedene Besitzer und dürfen hier im Stall hier dann halten. Aber ja. Aber zum Verkaufen sind die Zum Verkaufen, ja. Und, und Milch, offen. oder? Milch nicht, ja. Milch zum, nein, für, wegen Fleisch. Nein, ja. <lacht> Sind auch welche dort? So. Sind aber noch sehr jung, sehr klein. Ziemlich klein. Das sind die Futter, ne? Also Gras, ja? Futter, Für Futter. Ne? Ja. Der schneidet die immer. Äh, ja, ist einfach mal so mhm. geworfen hier. Guck mal da, was für große Kuhglocke von was für ein Dicker. Ja, Glocke. Ja, ja? ja so also als einfach mal Dekoration oder so. Ja. Die Glöcker, ja, das steht zwar auch schon unser Staatswappen da Aha. und Fähnchen, ja, rot-weiß, ja. Wir gehen hier lang, raus, ja. Da Die Vogel, dort Vogel in Käfigen, die Vogel oben. Das Vogel, Hüte. So, so. Ah, Vogel. In Käfigen. <lacht> Hey, ja, das das ein Bagus nih, apa? Oh ya. Yeah. Huh? Uh, Oke. Okay.